So, Tag allerseits zum vierten und letzten Teil des Freunde fürs Leben Bar -Talks mit Megalo. Und der vierte Teil, der ist Gesichtsgymnastik. Das heißt, du kriegst jetzt, genau kannst dich mal lockern, gibt es jetzt einzelne Beschreibungen und dann kannst du gestisch und mimisch nonverbal diese zum Ausdruck bringen. Ich gebe mir Mühe. I shoot. Deprimiert. euphorisch okay. neugierig ja, ja das war's. gut ich wusste gar nicht dass ich so gucke wenn ich aber ja man lernt immer ja wusste <lacht> gar nicht so gucke ist geil verwirrt Schockiert. Okay, warte, schockiert ist schwer. So in etwa. Misstrauisch. Verliebt. Guck mal, verliebt. Warte. <lacht> Nicht so einfach. Okay, ähm. <lacht> ich glaube. War schon ganz schön. Glaub, ich glaube, ich gucke ziemlich bescheuert, wenn ich verliebt bin. Das Lustige ist, dass das Letzte jetzt lachend ist, was du jetzt eigentlich schon die ganze Zeit ja, vorweggenommen ja. hast. Deswegen. Jetzt ein Fake Lachen. <lacht> ja. Sehr gut. Dankeschön. Ich danke. Hat Spaß oh. gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Danke dir. Danke an euch. Hat hoffentlich auch Spaß gemacht.